Lauter Wasserfilterverkäufer, jeder behauptet, dass das Wasser super mega oberdreckig ist und nur seine Filteranlage die beste ist. Von der Umkehrosmose, Aktivkohlefilterung, Wasserionisierer, nur Wasserstoffgeneratoren. Ich kann sagen, im Aquacentrum ist für alle Philosophie Platz. Mehr kann ich echt auch nicht machen. Testet es einfach, schmeckt es, ihr werdet merken, dass es euch wirklich gut tut. Egal welches Wasser, es fühlt sich einfach nur super wohl an, ohne Asselkot und Asselleichen. Basisch oder nicht, das ist dann euch überlassen. In Liebe.